Halli Hallo, wisst ihr, Knete ist was ganz Tolles. Man kann es zu Figuren verformen und mit einer Kamera jede einzelne Bewegung aufzeichnen, so dass es im M-Produkt eine flüssige Bewegung zu sehen ist. Diese Art von Animation nennt man Claymation, die in Serien wie Celebrity Deathmatch verwendet wurde. Auch im Videospielen hat man gelegentlich ein Spiel in Knetoptik wie zum Beispiel Playtubes oder Körben in der Regenbogenpinsel. So wie zählt auch Sky Monkeys, über das wir uns befassen werden. Sky Monkeys ist ein Plattformer, der im Jahr 1998 auf der PlayStation erschienen ist und ist eine Fortsetzung zu dem Point-and-Click-Adventure The Neverhood. Die Geschichte des Spiels fängt damit an, dass Clock, der Antagonist von The Neverhood, auf dem Planeten It's fällt und das Oberhaupt für den spieltragenden Spezies entmachtet, um zum alleinigen Herrscher über die Sky Monkeys zu sein. Die Skymonkeys selbst, oder zumindest ein Großteil von denen, schließen sich ihm an. Clock hat nämlich vor, mit Hilfe eines Bauplanes ein Raumschiff zu entwickeln, um damit den Neverhood zu zerstören. Aber einer weigert sich Clock zu ergeben. Ein Skymonkey namens Jerry transportiert mit Hilfe einer Maschine Clayman, der Protagonist von The Neverhood, nach Itznak, um Clock und seine Machenschaften zu beenden. Im Spiel kann man sagen, es ist ein typischer 2 d plattformer Clayman okay, kann rennen und springen, sowie auch Items benutzen. Es gibt eine Handvoll Items, die man im Spiel einsammeln kann. Wie zum Beispiel die Universe Anima, die beim Einsatz alle Gegner vom Bildschirm pustet. Die Phoenix Hand, die als Suchgeschoss eingesetzt wird, mehr mal weniger. sowie den Hamster, der um einen selbst rotiert und die Gegner bei Berührung erledigt. Alle Items sind in den späteren Welten erwünscht. Da das Spiel sehr auf Geschick und Timing setzt, die fordert bis frustrierend sein können. Falls man alle Leben im Spiel verloren hat und Game Over geht, verliert man alles, was in der Welt eingesammelt wurde und man beginnt das Level von neu. Seine Gegenspieler sind größtenteils die Sky Monkeys, die in fast jeder anlaufenden Welt variiert werden. Mal verändern die sich optisch oder interagieren anders. Das gleiche gilt auch für Bosskämpfe. Die Gegner erledigt er damit, dass er auf die drauf springt und sie bei Kontakt explodieren. Wortwörtlich. Diese Art von Feedback wird selbst bei mehrfachen Wiederholen nicht langweilig. Und ich dachte, man müsste die befreien, wenn man wie Pecheln und Klopf freiwillig anschließt. Naja. In der Welt, in der man sich befindet, kann man Sammelgegenstände einsammeln. Die sogenannten Swirly Cues. Wenn alle drei eingesammelt wurden, schaltet man ein Bonuslevel frei. Und glaub mir, es lohnt sich in diesem Spiel alle einzusammeln. Anfangs hat man bodenständige Level, die einfach zu bewältigen sind. Es baut aber im Laufe des Spiels sich auf mehrere bewegenden Plattformen und Abgründe auf. Die förderndste Stelle im Spiel widmet den Blind Death Garden und den Brind X. Viele Pixel Perfect Jumps, schwierige Sprungpassagen, die Jahren zum Klettern und Rutschen, sowie Gegner, die beim Draufspringen nicht in die Luft fliegen. Wer über die Zeit noch seine Items gehortet hat, kann sich glücklich schätzen. Im Voranschreiten der Level wird die eigentliche Musik, die man zu Anfang des Levels hört, gesteigert auf mehr musikalische Instrumente oder Gesang. Oder das, was man als Gesang versteht. Die Musik ist da ein wenig spezial. Oder wie ich dazu sagen würde, sehr charmant und gibt dem Spiel die Identität, die man nur von dem Musiker Terry Scott kennt, der schon davor die Musik für The Neverhood machte. Nach fast jeder geschafften Welt kommt eine Zwischensequenz, die das humorvoll auflockert, die zudem auch gut gemacht wurde. Optisch verändert sich der Kontrast der Welt, da die entweder dunkel oder hell gestaltet wurden. Die Hintergründe sehen beim ersten Mal zwar gut aus, wiederholt sich meist beim Verlauf der Welt, in der man sich befindet. Man hat meist das Gefühl, nicht voranzukommen, weil einige Abschnitte im Spiel in die Länge gezogen wurden. Leider ist die Kollisionsabfrage bei bewegenden Plattformen unkontrolliert und das Springen wirkt hektisch, sowohl von den Plattformen als auch von Clayman selbst. Es ist mir in späteren Welten aufgefallen, dass bei solchen Passagen die Präzision beim Springen erwartet und ich sie nicht bieten kann. Aber irgendwo ist mir diese Art von Humor vertraut und Clayman kommt irgendwo bekannt vor oder ähnelt sehr an anderen. Selbst die Universe Anima habe ich in einer ähnlichen Weise gesehen. Nämlich wurde das Spiel von den ehemaligen Erdwurm-Gym-Entwicklern gemacht. Dies fällt ein wenig auf, weil ein paar Sachen dabei sind, die an Erdwurm-Gym erinnern. Wer keine perfekte Steuerung verschmerzen kann oder was für zwischendurch braucht, kann ich das Spiel weiterempfehlen, da es einiges bieten konnte, was mich unterhielt, sowohl von Gameplay als auch musikalisch. Und es hat bei mir einen gewissen Charme hinterlassen, den ich nicht bei jedem Spiel habe. Also es lohnt sich. I'm your little invisible musical friend.